Hallo Zivilisation Menschen! Wie wir sehen können, habt auch ihr euch dem mindern von des Leid des Körpers gewidmet. Wir sind von einem anderen Stern und nähen nähen uns nicht so wie ihr euch nennt durch Kunst und Musik das Leiden des Körpers zu lindern, sehen auch wir als das oberste an wir wünschen bei euch verweilen zu dürfen piepst es aus dem raumschiff der erde entgegen